Hey, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich komme noch nicht ganz daraus, wie das mit den Sequenzen funktioniert, aber wir schauen mal, wie es heute geht. Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore! Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico und Keko zu euren Diensten. Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich habe alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf, außerhalb der Stadt! Du hast eine Stunde! Katharina, nein! Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern! Niemand opfert ihr irgendwas! Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. Alright, zehn Minuten haben wir Zeit eine großzügige Zeitspanne. Wahrscheinlich wird es mega Ähm. <kühm> genau, ich habe ganz kurz nebenbei gegoogelt. Anscheinend ist die Sondererinnerung nur etwas, äh, wo wir nochmal fliegen können. Ich gucke das nachher trotzdem nochmal kurz an. Aber wenn es wirklich nur der Bonus ist, dass ich da äh, fliegen kann mit der Flugmaschine nochmal von Da Vinci. Ja, dann lasse ich das. Ich glaube, das geht um den Erfolg nochmal zu machen. Äh, heißt aber, dass ich die Sondererinnerung trotzdem erst mit den Aussichtspunkten... Ich renne übrigens doch alle durch, das ist mir egal. Ich bin schnell genug, die kriegen mich nicht. Ich habe Zeitdruck, ich will nicht kämpfen. Heißt aber, wir müssen trotzdem alle Aussichtspunkte machen. Und dann mal schauen. Dann habe ich anscheinend zu wenig. Ich muss mal schauen. Ich guck mal durch die Maps nochmal. Hab ich den schon mal gesehen? Warum die Kapu? Platschu! Mehr Männer habt ihr nicht, um mich festzuhalten? Da ist ein Kind. Das wird nicht reichen. Meine Mutter ist wild. Wir Vaterfreie sind keine zarten Blumen. Wir mögen hübsch aussehen. Aber das trügt. Frag doch Papa! Ladu, da ist er! Meine Mama lässt nicht zu, dass sie mir etwas antut. Und wenn ihr auch nur ein Haar meines Bruders krümmt, wird sie euch jagen und zum Frühstück fressen. Ja mit Dreieck. Nein, lass die Scheißleiche liegen. Grazie, grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Am Leuchtturm? Leuchtturm? Oh nein. Ach da hinten. Ah ja gut, dann geht's. Hä, hey, Leuchtturm? Ich dachte das ist ein Glockenturm, was ich nicht gesehen habe. Okay, kann sein, dass ein Leuchtturm ist. Ist mir eigentlich egal, Hauptsache, ich weiß wo ich hin muss. Ich glaube, die geben halt die Zeit, was man nicht extra durchrusht einfach. Kannst du bitte da hoch du Flachpfeife? Ich glaube, jetzt muss ich dann langsam kämpfen, oder kann ich hier noch... Nein, ich komme noch weg. Oder so. Ezio, manchmal hasse ich dich halt wirklich sehr von Herzen. Das weißt du hoffentlich. nimmst dich hier klein I, I, So, ich wollte ihn nur noch kurz über die Kante stoßen, eigentlich, weil das hat gereicht, dass der stirbt wahrscheinlich. So, ich muss die jetzt kurz mal loswerden, weil das geht gar nicht. Ich komme da nicht hoch, wenn da so viele bei mir sind. Und es sind so viele bei mir, weil Ezios nicht geschafft hat, die scheiß Treppe hochzulaufen, diese Flachpfeife. Pfeife. Beziehungsweise hochzuspringen, weil ich wollte eigentlich am Rand hochrennen. Und das hat er nicht geschafft, sondern hat sie nur angetatscht. Willst du deinen Sohn wieder gehen sehen, Katharina? Gib uns was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. Mama, hilf mir! Ich bin dran, bin, bin dran, Papa. Bin dran, Junge. Nun los, Katharina. Zeig dich. Den Abschluss um die Karte, oder dein Kind ist ein Krüppel. Ich mach dich zum Krüppel, Junge. Versprochen. Ja, doch, kann man. Ja, okay, mit dem feuersten Leuchtturm. Kann man sagen. Ich muss mal. Bitte, Herr. Ich muss ganz dringend. Lass mich bitte gehen. Neus. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. All right. Grazie, Messere. oh Da komm ich runter. Ich habe jetzt gerade diesen. Äh, ja, Sequenz 12 ist auf jeden Fall <lacht> ähm, Folly retten. Sequenz 13 Florenz, so wie es aussieht. Das habe ich vorher noch gefunden. Also haben wir jetzt Sequenz 12 noch mit der Story von Folly. Ja, es macht doch Spaß, rundherum zu rennen, nur damit ich wieder reinkomme. Das wäre wenigstens was gewesen, dass ich mit den Kindern da reinkomme, aber nein. Nein, ich schicke die Kinder dann alleine los. Macht ja auch mehr Sinn, dass ich Kinder, die vorhin gerade entführt wurden, noch. Hey, geh doch alleine, scheißegal. Ich schaff das schon, Junge. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Keiko Orsi. Er hat den Apfel. Erst nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Nicht im Ernst. Das ist voll billig. Ja, zeig mal, hast du meinen Stoff, den ich brauche? Seht ihr, ich habe Assassinenweiß drauf, statt Bonus-Skin, aber es färbt sich, glaube ich, gar nicht so viel beim, bei Altair's Rüstung von Der hat doch was zu bin hier was Da ist er, da ist er, dieser Pisser! Den muss ich erwischen! ist ein Loch, kleine Maus. Versuch's nur. Wir kriegen ihn. Unter hier. Unter das Tronzo. So. Bald wird nichts mehr von dieser Befehl an uns gehen. Geht Nein, mein Pferd. Okay, jetzt hau es ab natürlich, weil es Angst hat logischerweise. Ezio, so du stinkst. Hör auf, da drüben, drüben rum zu klettern. Unter hier kommt, jetzt kommt Dort du der. Dort Kannst du bitte mal irgendwas mit deiner Waffe machen? Hast du die Typen? Ja, okay, dann haupt mich halt, ist mir egal. So, jetzt können wir prüfen. Stein drin. Okay, von mir aus. Hauptsache tot. Ach, hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Jetzt muss ich da noch hinkommen. Oh, dieser Bastard. Okay, sie haben den Kampf beendet, zum Glück. Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Wer war das? Kennen wir den? Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich... Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden, gleich neben Kekko Orsis Leiche. See, ich erinnere mich. Wartet, da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube... Ihm fehlte ein Finger. Sie. Katharina, ich muss weiter. Sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden. Aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Oh je. Aber ich weiß wirklich nicht, wer das war. Vier Finger, wie ein Mönch gekleidet. Das war nicht der Typ. Wo bin ich jetzt? Was habe ich gerade unter mir? Ah ne, das ist nur, weil die Erinnerung irgendwo da oben weitergeht. Aber es ist immer noch Sequenz 12, oder? Halt's Maul, du Hättest du jetzt zurück mal fangen können. Egal. Zum Glück sind wir so schnell wieder geheilt. Und es wäre irgendwann unangenehm geworden. Oh, das ist jetzt ganz faul. Ich gucke mal, wo ich hinkomme. Ich glaube nicht allzu weit. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ah, doch, ich kann recht weit nach oben schwimmen sogar damit. Dann machen wir das doch. Wobei ich ehrlich gesagt daran zweifle, dass es schneller ist, wenn ich renne. Ah, und da komme ich nicht raus. Ja, ich habe es langsam gecheckt mit den Sondererinnerungen. So, langsam. Aber wirklich, äh, ich glaube noch zweimal, dann habe ich verstanden, wirklich. Die uns angriffen, sobald wir dann vorbeilaufen. Ich denn irgendwo auch wirklich, oder? Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? <lacht> Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ah, ein Moment. Ich erinnere Warum mich endlich? an einen Mönch mit neuen Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmal für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. So, wo muss ich da durch? Wo ist das? Da. Also, ich gehe über die Brücke und dann scharf nach Süden. Und in die Stadt reinfahren. Wichtig. Na klar, weil wenn ich außerhalb der Stadt wäre, müssten sie ja noch ein neues Gebiet machen. Das wäre ja viel zu aufwendig gewesen. Das kannst du vor allem heute eh vergessen. Bin mir nicht ganz sicher, wie es sind. Also wir haben jetzt den Apfel gehabt, haben ihn verloren, haben ihn wiedergefunden und dann direkt wieder verloren. Und wieso greifen die mich jetzt an? Ach, lasst mich doch ihr Pissnelken. Ihr könnt eh nichts. Das ist halt Scheiße. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Hä? Oh, ich hab zehnmal Kreis gedrückt. Aber es hat jetzt funktioniert, dass er wieder losgelaufen ist. Bitte, nein, ich will nicht sterben! Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola. Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns. Eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte. Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. jetzt mit Bart. Wow. Okay, über den will ich jetzt doch was Damo Savonarola, ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz oh ja. kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind, und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren: Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel. Interessant. Dann wechseln wir jetzt wahrscheinlich das Gebiet. In, in Sequenz 13. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Probier's, sobald ich kann. Come on. Ich weiß man muss Florenz ganz anders lernen. Aber trotzdem. Boah, aber der Typ, der alles verbrennt, das hatten wir ja schon mal im ersten Teil. Dass sich das so oft wiederholt. Wissen ist schlecht und alles muss verbrannt werden. Das hatten wir nicht zum ersten Mal jetzt. weiß noch nicht mal wo ich bin aber wo muss ich hier anfangen? Ah wahrscheinlich geht er direkt, okay. Jetzt muss er wahrscheinlich die D die DLC Daten lesen. Schon interessant eigentlich. Geht doch. <lacht> Natürlich direkt schon die Wanted größte. Ne, Ufas! Oh, das ist ein heftiger Zeitsprung. Wir sind fast 10 Jahre in die Zukunft gesprungen, nur nach, um nach Florenz zu kommen. Und jetzt müsste der neue Papst schon 4 Jahre im Dienst sein. 5 Jahre fast. Ungefähr. Wenn 93 in Dienst kam, 97, ist... 93, 94, 95, 96, 97. Eigentlich. Also 4 bis 5 Jahre. Je nachdem wann er anfängt und in welchem Monat wir jetzt sind. Und Wir legen los. Eine? Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte. Noch ein Zuhause. Muss ich annehmen sein dafür? Ja. Geht da bitte hoch. Gehen wir jetzt hoch. Dankeschön. Immer noch meine Lieblingsaufgabe, Ezio irgendwie dazu zu kriegen, irgendwo hochzuspringen. Nie in die Stadt euch nur den Ärger an. Oh, sagt das nicht zu laut. Damit zu tun haben. Äh, ja. Wieso oh. oh. oh. tun die das? Kannst oh. du bitte danke. Äh, du hast gerade gegen... Der kämpft gegen die. Ich, ich helfe ihm. Alle so bereit, will ich Jetzt jagt er mich. Macht Sinn, macht Sinn. Ja, doch, doch, logisch. Und ich dachte, ich kann helfen und mache was Gutes. Ist doch toll. Das lernt man wieder in Assassin's Creed, darf man nicht helfen. Ganz Maul. 200 Meter auf eine Brücke. Ich wusste nicht mal, dass Florenz noch eine Brücke hat. Also doch die Ausgangsstadt, aber... Warte mal. Dann gehört dieses ganze Gebiet da unten zum DLC. Okay... Ich habe mir noch überlegt, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Florenz noch weitergekommen sind, da unten. Was übrigens auch komisch ist, ist, dass wir wahrscheinlich in Brotherhood und in Revelations, dann Natürlich in Revelations sowieso, weit, Revelations ist etwas anderes, aber in Brotherhood äh, die ganze Map wieder frei spielen müssen mit Aussichtspunkten. Ich glaube, Brotherhood spielt ziemlich in den gleichen Gegenden, teilweise. dass all unsere Besitztümer nun der Chiesa di San Marco gehören. Aber es ist halt eine Fortsetzung von diesem Teil. Deswegen kein dritter Teil, sondern Brotherhood und Revelations gehören eigentlich zur Storyline vom Manche zweiten Teil, weil wir das, mit Ezio spielen nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Ja, so ein Zufall, ne? Na du? Salve, Ezio. Boah, das sieht so cool aus mit Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja, zweifellos half ihm dieses Heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. <lacht> Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer, Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Ich glaube, der mag mich nicht. Ich wollte gucken, ob der immer noch wegrennt, aber der rennt immer weg, sobald ich nachkomme. Das wollte ich stehen bleiben, Diese bis sie wieder tragen das Wappen der Borgia. Ja, der Spanier schickt seine Truppen Immer wieder nach Florenz Und Florenz schickt sie wieder zurück Normalerweise in Stück Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist Eine unglückliche Komplikation Andiamo Ach, lass mich doch in Ruhe. Ah ne, warte mal, der Typ ist dabei. Scheiße. Achso, ich habe vorhin also die Soldaten von Florenz gegen den Soldaten der Borgia unterbrochen. Dann macht's Sinn, dass die gekämpft haben. Dann macht's aber auch irgendwie Sinn, dass die mich angegriffen haben trotzdem. Auch wenn es kacke ist. Ich hab mir ja immer noch geholfen. Ich will eigentlich nur weitergehen, Leute. Kann ich bin nicht ein Sandwich werden? Dankeschön. Verreck endlich, Der Angriff wäre gefährlich. Das ist so. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle wow. Bürger ihren freien Willen. Ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst. Jetzt kann ich mich nicht mehr drehen. Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt. Und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Genau. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Alright. Ich habe die nie gespielt, die Zusätze, muss ich sagen. Ich habe nicht damals, als ich es gespielt habe, habe ich... Ich war da noch... also nicht neu in der... im Gaming und so. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass es DLC gibt in jedem Spiel. Das war halt nicht ganz so normal, dass jedes Scheißspiel ein DLC bekommt. Also, Scheißspiel, aber jedes Spiel 10.000 DLCs hat. Deswegen habe ich gar nicht daran gedacht, dass Assassin's Creed auch schon DLCs haben könnte. War natürlich ein großer Denkfehler, merke ich nachhinein, aber... Ja, jetzt wissen wir es. Und ich bin dran, jetzt alle DLCs zu holen. Ich habe auch bei Bioshock habe ich die DLCs nie gespielt. Bioshock ist auch noch etwas, was ich auf meiner Liste habe. Dass ich sogar die Collector's Edition für die PS4 habe. Also die die Remaster mit DLC und allem. War mega billig, muss ich zugeben. Hätte ich auch teurer gekauft. Aber war cool. Wunderschön mache ich das. Super, ey, ich bin ein Profi. Das reicht nicht. Wie komme ich dann da hoch? Ja, okay, meine Kiste ist voll... Ich glaube, wir haben aber auch in Venedig noch einen Teil nicht frei. Ich muss mal gucken. Ich dachte, das sind fünf Stadtteile, wenn ich es richtig habe. Und ich... Ah, ich komme von hier aus, glaube ich, gar nicht auf die Karte von Venedig, oder? Nein, ich komme nicht auf andere Maps. Da müsste ich zuerst hin. Okay, habe ich jetzt die ganze Map frei hier? Nein, nicht mal ansatzweise. Ach du Scheiße. Ähm. Um, wir fangen trotzdem mal hier mit den Auftragsmoden an, und zwar direkt hier. Dann können wir Stück für Stück die Lieutenants machen. Probiert's. I dare you, komm. Sie Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Okay. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun. Orte aufzusuchen, Pflichten zu erfüllen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unter Nahrung! Der ist sehr radikal dadurch. Kannst du bitten, in die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch verstanden. Sag, du sollst sie werfen. Leicht zu vergehen. Karona Rola, reden nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ein Volk geeint im Glauben. Warte kurz hier. Okay. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Okay. Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Und ich muss weg. Ganz weit weg. Ganz weit weg, ey. Kannst du bitte rennen, Ezio? Verdammte Scheiße, beweg dich, wenn ich sag, beweg deine Arsch. Ja, jetzt bist du einfach selber schuld. Wenn es nicht jemand in falschen Situationen wäre, wäre es sogar teilweise noch ganz lustig, aber nein. Es gibt Sprungretter. Was? Das haben sie einfach nur eingebaut aus, aus, aus, aus Troll. Wie kommen wir sonst auf eine Idee, sowas einzubauen? Kriegen wir jetzt für jeden Söldner eine Zwischensequenz? Das ist cool. Ah, das ist Wolpe. Ah, so sahst schon. Wenn, muss ich schon... Oh, da ist der Okay, wenn, da muss ich schon richtig hinhocken. 60 von 73. Gibt noch genug. Aber wir haben bald alle. Ich wusste nicht, dass die DLCs da mitgezählt werden. Okay, das ist voll cool, dass wie viel Bonus es noch gibt. Wir haben dieselbe Situation wie damals in Assassin's Creed 1, 1100, irgendwas war das. will ich da ein Hier war eine Möglichkeit, die mir Er zu sein, eine Form des Gebets. Und wenn andere meine Kreation anschauten und etwas von Gott darin erkannten, nun, würde es ihm nicht auch herbringen. bringen? Also hielt ich das Brot unser Zeugnis. Nice. Das kriegt besser als erwartet, aber Was? ich krieg heute nicht alle durch. Und danach mache ich fertig. Das heißt, nächstes Mal machen wir fertig, erst. Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Mal gucken, ob ich zwischendurch noch Federn sammeln kann. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir, das hier. Ist keine leichte Entscheidung für mich. den Pace. Ich glaube ihm das nicht so ganz, aber. Also Ezio schon. Ezio killt ja nicht einfach, wo er. So, Boah, geil, ich kann wieder jemanden töten, aber der andere ist halt so. Mh, ja, es tut mir so leid, was ich getan habe. Ja, Weiß ja nicht. So, vielleicht kommen wir hier dieses Mal richtig davon. Dankeschön. Oh, Papa. Ich wäre eh vorhin in der Range gewesen, die hat mich direkt wieder gefunden. Nice. <lacht> Selbe Brücke nochmal kommen, wäre das mega lustig gewesen. Boah, die haben echt teure Bilder verbrannt hier. Glaube ich. ich. weiß nicht, wie das Bild heißt, aber ich glaube, das ist recht bekannt. Das sagt mir irgendwas, aber. Vielleicht täusche ich mich aus. Bin ich so dieser alte Kunstfan. Hey, mit den Aussichtspunkten haben wir es hier mega streng, weil die hier kaum was aufdecken. Das ist voll schlimm. Ich glaube, ich darf die Stadt nicht verlassen zwischendurch. Ach, egal. Weil ich diese neuen Lieutenants holen muss und die machen sich bereit. Heißt aber, ich würde einfach speichern, beenden und dann nächstes Mal aufnehmen wieder. Wahrscheinlich morgen. Also für mich morgen. Für euch weiß ich nicht, wann die Folge kommt. Vielleicht wirklich morgen. Ich probiere eigentlich jetzt wirklich, wie gesagt, Spiel für Spiel durchzubringen. Das heißt, ich mache jetzt zuerst Assassin's Creed 2 für dich. Dann Pokémon Nuzlocke ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich mache den so schnell, schnell fertig, weil der hat echt viel Zeit drin. COD ist meistens kürzer. Das weiß ich. Ich brauche einen Arzt. Irgendwann brauche ich wieder einen Arzt. Oh, ja. Kannst du bitte packen, wenn ich Kreis drücke? Alter! Seit wann ist Ezi so eine sassy Bitch? Boah, schönes Dach. Boah, das sieht schon heftig aus. Irgendwo da drüben ist nochmal ein Aussichtspunkt. Ich weiß nicht, ob das auf der Mauer ist oder... Nein, nein, der ist nicht auf der Mauer. Okay, ich mache diesen Kill. Ich habe 176.000. Diesen Mord fange ich hier oben an. Ja, es ist ein Mord, es ist einfach so. Kann man nicht viel anders sagen. Volk von Florenz, komm, sammelt jetzt Hört meinen Worten gut zu! Das Ende naht! Jetzt ist der Moment zur Reue! Fleht um die Gnade Gottes! Der Korrupt, die korrupte Predigt des Priesters. Seht ihr es nicht? Die Zeichen Komm ich da unbemerkt hoch? Das wäre cool. Aufstand, Hunger, Krankheit ja, auf die Dies sind die Vorboten des Dunkels Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben Sicher? Sonst wird es uns du falsch du schon verschwingen Ich sehe euren Zweifel, dass ihr mich für irre haltet <lacht> Nein, du bist doch ein Spasti Boah, tut mir leid, ich nerv mich jetzt gerade eh extrem über Ezio, was der abzieht An einem Abgrund stehen. Auf der einen Seite das Zahn da, noch darüber, Reich Gottes. Auf der anderen ein bodenloser Schlund. Ich sehe es hier wieder zu Gott finden. Bitte nicht einfach. Ach. Die anderen Familien, die ihr einst als Herren bezeichnetet, suchten irdische Dinge und Profit. Willst du mich verarschen? Ich habe mich so gut nach vorne geschlagen, ich hätte einfach reinrennen können, ganz ehrlich, das wäre... Wäre einfach, wäre schneller gegangen, ganz ehrlich. So bescheuert. Warum ja, weil ich eine Wache nicht verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, mhm. alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Gehst du bitte hoch? Dankeschön. Ey, super machst du das. Nach nur dreimal Tippen hast du gecheckt, was ich von dir will. Ach komm, geh einfach weg. Hört her. Dem Rat wurde berichtet. Dass immer wieder junge Männer die Gebäude der Stadt zum Spaß erklimmen. Obwohl dies nicht per se verboten ist, ist es doch nur so lange So, bis sie Dass immer wieder junge Männer die Häuser zum Spaß erklimmen. Okay. Ja, da kommen einige Leute zusammen so. Ich verstehe nicht ganz, was das jetzt ist im Vergleich zu denen. Aber ich mache zuerst die Weißen. Ich mache es eins nach dem anderen. Ich finde es so dämlich. Das ist so dumm. Komm mal, komm. Da war irgendein ganz lustig mit diesem, mit diesem Feature, aber naja. Ah, jetzt ist meine Truhe voll. Glaube ich. Zumindest. Ja doch, so knapp 60.000 soll sie halten mit 5, 4 x 14.000. Das sind 14 oder irgendwas, glaube ich, die ich bekomme. Dann müsste es jetzt ziemlich voll sein. Ist Sogar. War der nicht voll? Schon voll? Kriege ich jetzt einfach alle 20 Minuten eine Meldung, dass die immer noch voll ist. Okay, wir gehen da rein und dann nehme ich den hier. Ah, jetzt ist er weiß. Okay, da war das vorhin noch ein Bug. Alright. Oder oh, ein Bug gegen Fehler, keine Ahnung. Äh, Fehler ist eigentlich ein Bug. Achso. Bug. Gibt Schlimmes. Ich bin jetzt auch nicht mad, wenn es mal einen Bug gibt, das kommt vor. Und das Gesamtspiel ist ja eigentlich schon cool, abgesehen von kleineren Details mit Ezio. Aber ansonsten, echt cool. Der Adel ist aus dem Arsch geflogen. wir Zeit. Joa, passt. Zehn Minuten kann ich sicher noch. Das, sie machen sicher noch einen Kill. gerade den links da um die Ecke war noch einer. Ey, ich hab den. Hör auf. auf. Was ist denn los ich hab den erledigt, ja, du musst nichts mehr verbrennen, also hör auf. Hey, ihr müsst mich P Passiert das eigentlich immer Der links wird's da mich da baut hoch. Ah, nicht über das Fenster natürlich, logisch. Ah, ich dachte mir, das ist geschlossen. Na du. Ah, das müsste hier oben auf diesem Dach sein. Ja, wohl. Sichert diese Kisten. Wir können nicht erlauben, dass der Inhalt in falsche Hände gerät. Das alles einfach, okay. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, die nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die, die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Ich bin ein Schwacher, ja! Ich sah sie als an. Was macht ihr hier? Da ist er. Ja, weil ich gesehen wurde. Ah, das heißt, ich muss durchs, durchs Wasser aufs Schiff. Oh. Ja, es macht Sinn. Ich kann nicht offen angreifen. Ich bin hier ein Assassin und Assassinen machen alles heimlich. Ich komme ich von hier aus direkt ins Wasser? Ja. Ach, wer braucht schon Essen, bis es wird. Die, Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Wie War das? War bevor der Prophet meine Augen öffnet. Ich habe ihn erwischt. Was daran zählt jetzt nicht? Darf ich wirklich einfach nicht gesehen werden? Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind. Oh, das ist so mühsam. Warum wir er nicht weiter nach rechts klettern? Deswegen bin ich da überhaupt erst hochgegangen. Ich wollte eigentlich weiter nach rechts... Aber da hat der EZ einfach keine Lust drauf, weil. ist halt so. Wahrlich. Ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen. Okay, jetzt kann ich das. Führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit. Nein, was ma... Von mir aus, mach's so. Mach's nicht so. Ah, ich habe wichtigeres zu tun. Okay, der ist weg. Kommt der jetzt hoch da? Nein. Der da drüben ist noch ein Problem dann. Sind die aufeinander abgestimmt? Ja. Ich sah Sie als Schutzherrn an. das so machen. Nein, kann ich nicht, weil ich schon wieder gesehen werde. Wie so auch immer. Okay, okay. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Meine Lieblingsmission bis jetzt. Was kann ich denn anders machen? Ich kann ihn nicht abschießen, weil sobald ich draufstehe, werde ich gesehen. Wurfmesser reichen nicht für Entgegner? Reicht für alle Gegner nicht mehr. Also ist meine einzige Chance, ja, die oben auszuschalten und dann hochzugehen. In eine neue das, was ich die zwei töte, ist Scheiße. und Komm mal gucken. Was ja. nicht? Wir können den noch killen da, sobald er wieder hochkommt. Das müsste mit dem Rhythmus von dem da übereinstimmen, hoffentlich. So. Sind die gegen gleich oder laufen die gleichzeitig? Die sind unabhängig voneinander. Okay. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als unseren Retter... Halleluja! Alter! Zwei Sekunden das später war ich wieder erwischt geworden. Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist... Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. Lieblingsmission bis jetzt. Das kann unser Mann sein. Jetzt muss ich nur noch entkommen. nicht so schwer hier eigentlich nicht die freisteuern? nein ja. cool okay das ist wirklich cool ja die mission war ein bisschen nervig dezent ja. wirklich kurz ganz leicht ich würde sagen ich beende jetzt mal zeitlich auf euch jetzt gefallen wir sind das nächste mal wieder ich guck ganz kurz mal wie das aussieht mit der Mission hier, das wäre jetzt noch wichtig. Ich beende jetzt. Geh in den Story-Modus. So, ganz genau, 18.00 und zwei Sekunden. So, das würde man nicht mal schaffen, wenn man es will. Okay, es sind gespeichert, 4 von 9. Alright. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, auf euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!